Willkommen zurück Reisende. Wir sind wieder in Soulstone Survivors. Heute schauen wir uns den Zauberbrecher mal an. 30 mehr Gesundheit, 20 Rüstungsstärke hat er mehr. Minus 10 Modifikator für Wirkhäufigkeit. Plus 20 Modifikator für Bewegungsgeschwindigkeit. Also mehr Gesundheit, Rüstung, ein bisschen schneller. Dafür greift er nicht so oft an. Ah ja, runen, gucken, Mehrfachkontrolle. auf uns zielen Mal warte mal gucken das mal machen wir ein bisschen schneller bisschen weniger Schaden erhalten erfach zauber und scheint ja eigentlich ein Nahkämpfer zu sein oder Was hätten wir denn noch so? Ha. 40% mehr Schaden. Dann müssen wir hier irgendwas wegnehmen. Ja, wir wissen ja nicht, was seine Hauptfähigkeiten sind. aber äh, können das mit dem hier das alles auf uns zielt ruhig mitnehmen das sehen wir ja dann Uf, dann gehen wir mal oh, gehen wir mal in hier oder gehen wir mal in die Höhlen ach wir gehen mal in die Grotte so machen aber nur Stufe 3 das reicht ja So, Stufe 3 wollen wir. Und gucken wir mal, was seine Fähigkeiten sind. Was am besten für ihn geeignet ist. War cool durchgelaufen, direkt tot gewesen. So, gucken, war hier unten die Ecke gut. Ja, geht. Also das Schwert schneidet sehr weit. Bei sehr hohen Bereich. Gucken wir mal, was er für Fähigkeiten bekommt. Je nachdem, was wir bekommen, sollten wir Suchstufe 3 eigentlich auch schaffen. So, da war ja nicht wissen, was seine Fähigkeiten sind, was sich gut bei ihm spielen lässt, was nicht. Lassen wir das mal lieber so. Hm. Unterwerfung hat das war mal richtig geil. Das bekommt man super selten zur Auswahl. Selbst wenn man es gut gebrauchen könnte. So. Ah, direkt eine Mehrfachwirkung ist ja cool. Noch eine für alle drei Typen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Klingensturm. Dann würden wir uns in einer Tour drehen. Ja, wir nehmen mal das und dann das. So, alle nach vorne gerichtet ist. Dann wohl besser, anstatt dass wir uns mit einer Fähigkeit jetzt drehen. Sondern dass wir alle ruhig in dieselbe Richtung haben. So, müssen wir... Lammwelle... Ja, können wir ja mitnehmen. Wir könnten ja wenn auch neu rollen. Aber wir wissen ja nicht, worauf wir warten. Also ist das neu rollen jetzt am Anfang auch noch nicht so sinnvoll. Aber wir haben direkt ein Upgrade für die Lammen bekommen. Och, Schadenserhöhung. in die Richtung, in die wir zielen. Macht dich. Mehrfachwirkungsmodifikator. Ja, wir machen mal den Modifikator. Dann haben wir jetzt fast alles nach vorne gerichtet und die Flammen gehen um uns herum. dann können wir uns auch irgendwann so hinstellen und müssen immer nur so in zwei Richtungen zielen aber dafür brauchen wir halt noch mehr Schaden und ausweichen müssen wir ja den Flächen trotzdem also so wollen wir davon irgendwas haben das sind so Standardfähigkeiten oh hier für vier Fähigkeiten das nehmen wir aber direkt mit Oh, hier Unterwerfung erhöhen. Magnet. Ich weiß gar nicht, ob unsere Fähigkeit zu dem rankommt. der beiden ist tot. Der andere auch. Erhöhen wir mal das Beil. Ja, den Slash ein bisschen erhöhen. Also verbessern. Hm. Ja, die ein bisschen verlangsamen. Wieso kriegen wir den jetzt eigentlich nicht kaputt? Ja, geht doch. So, ich wollte eigentlich wieder in unsere Ecke da. Davon nehmen wir nichts. Ja, wir machen mal einmal Magnet. Ja, Rüstung sollten wir eigentlich mitnehmen, aber Krit erhöhen. Oh ja, wir nehmen Rüstung, egal. Dann nehmen wir jetzt kraftvolle Schläge davon? Nichts machen wir mal die Rings umflammen, bisschen verbessern, Unterwerfung verbessern. Oh, wieder für vier Typen. Richtig gut. So. Ja, hier die Häufigkeit der Verstärkung erhöhen. nichts. Crit um 10 erhöhen. Tödliche Wirkung nehmen wir mit. Nehmen wir Gnaden los. Da sind Bosse. Hier. der haupte der lebt immer noch so der erste ist tot Aber da standen wir etwas zu nah dran zweites auch tot welche von denen machen eigentlich in einer Tour so viele Fäh also Fähigkeiten auf dem Boden? Manchmal sind es richtig viele rote Flächen. wo es gar nicht so viele Gegner sind. Oh ja, Schwächen aufdenken immer mit. Bisschen ärgerlich. Die Schlangen können weiter schießen als wir. Oh, hier wieder für alle unsere Fähigkeiten. Also entweder hat der immer so ein loot hier, der Charakter, oder ist Zufall. Aber richtig cool bis jetzt mit den Verbesserungen, die wir für unsere Fähigkeiten erhalten. Schaden geht auch schon einigermaßen, den wir verursachen. Wirkung. Ja, gut, bei den Schlangen dauert es echt ein bisschen länger. Ja, aber die getötet haben. So. Mehrfachwirkung. Sind ganz schön langsam. Rüstung, aber ja, schon wieder direkt in ihn gespawnt sind. Oh, nee, das ist wieder dieser heini tot oh, ganz schön lange gedauert bei nehmen hier mit Gut, jetzt sind wir langsam aber blockkraft erhöhen wenn hier schon was steht können wir es auch einsammeln Aber zum Glück haben wir jetzt auch Rückstoß und alles. Und Unterwerfung ist auch echt gut. Ja, ja mehrfach Wirkung. Jetzt kommen die Spinnen. Die verlangsamen einen wieder so extrem. Oh, wieder für alle Fähigkeiten. Da sind die Bosse. Gott. Dafür, dass ich auf Ausweichen geklickt habe. Macht er auch nur was, was er will? Gnadenlos einmal mitnehmen. Ach Gott, wir müssen noch zwei töten. Ich dachte, wir sind fertig. Dann sind wir aber echt ganz schön langsam. nachgucken, also wenn wir es schaffen probieren wir Overlord Modus auch mit dem weil das Gute ist an Overlord Modus da wir den auf Fluch spielen ist er direkt viel schwieriger als normal weil warum sollte man ihn normal spielen, also er ist ja dann schwerer als das eigentliche Level, selbst wenn man ohne Fluch spielt. Aber mit Fluch ist halt noch schwerer. Es macht viel mehr Spaß. Uh, das nehmen wir mit. was Sie könnten ja ruhig mal hier spawnen, damit ich nicht so weit laufen muss. 20 prozent da sind so so einer ist tot Und der zweite ist tot. 10 Minuten 30. Na mal hin. So, da wollten wir hin. Gucken, wie weit wir es jetzt hier schaffen. Aber oh, warte, hier war wieder das Eckenproblem. Dann gehen wir halt hier oben hin. Die kann man noch gut sehen, die Ecke. Oh, jetzt will er es aber wissen. Ne? Ein bisschen nach da zielen, ein bisschen nach da zielen. Wir haben hier echt einen Tötungsbereich. Voll gut. Aber so töten wir sie nicht schnell genug. Also mal ein bisschen rangehen. Expansiv. So. Wir ja, brauchen ja die Erfahrungspunkte. So, alle mitnehmen ja. mich auch umdrehen und warten und dann mache ich so ah. da haben wir uns so langsam bewegt dann machen wir uns schneller ganz klare Sache Feuerschild. kann man ja mal mitnehmen brauchen wir gar nicht aber brauchen wir nicht da dum, dum, dum, dum. Oh, da sind die Bosse. Ah, oh, hier wieder Feuerheini und Laserheini. Oh, ist er nicht, war jetzt? Ja, jetzt sterbt halt. Also bei Bossen sind wir super schlecht. Die Gegner sind kein Problem, aber die Bosse... Oh krass, wir sind gestorben. Die sterben ja gar nicht. Was soll denn das? Kann ja auch nicht wahr sein. Das hat ja gedauert. Also wir müssen... So stark genug sind wir jetzt dann doch noch nicht. Also gibt es bestimmt eine bessere Fähigkeitskombi. Aber gut, wir spielen das erste Mal. Da geht das ja noch. Gucken ein bisschen nächsten Bossen haben wir ein bisschen Zeit. war noch irgendwie ein klein bisschen schneller werden. Äh, nicht schneller, stärker, meine ich. hier. Weil das war ja sehr schlimm. Das hat ja ganz schön gedauert. So, ein paar Elite. Das macht auch so ein schönes Geräusch. Nee, tja, das wäre wegen Erfahrung echt gut, aber wir haben den erst auf 6. So. Ach, nur für den einen lohnt nicht. So, expansiv ein bisschen mitnehmen. Also das müssen wir ja ran an die Gegner. Wenn sich der Charakter ab und zu bewegt, das ist, ähm, weiß gar nicht, das Ausweichen, nee, die Blockkraft, glaube ich. Aber ist ja dasselbe wie Ausweichen. Ja, nee, was ist denn jetzt los hier? Du kannst ja mit den Fähigkeiten auf dem Boden auch übertreiben. Oh, da haben wir aber eben kassiert. Oh. Ja, super. Ich hänge hier fest. Das ist doch scheiße. Ja, also Posse läuft mit dem gar nicht. Und dann übertreiben sie die auch gar nicht mit ihren Flächen auf dem Boden, ne? Ja, das war's. Cool, Stufe 12 gekommen. Können wir ja gucken, was der für eine Waffe hat. So, da. Macht das 10 Gesundheit weniger, 10 Rüstungsstärke weniger, Schaden mehr und Wirkhäufigkeit mehr. So, können wir ja eigentlich herstellen. So, dann kann er das aber auch ausrüsten. Das gab auch direkte Erfolge für das Herstellen der Waffe. So, dann haben wir uns heute den Zauberbrecher angeguckt. Äh, scheint ja ein guter Nahkämpfer zu sein. Mit den Fähigkeiten gut wussten wir jetzt nicht, ob man da hätte was besser machen können. Aber scheinbar, weil die Bosse hat ja sehr lange gedauert. Jetzt haben wir ja gesehen. Da gibt es bestimmt irgendwie eine bessere Kombination. Vielleicht Arcan. Mit Schatten oder so. Fähigkeiten. Ja, die müssen einem ja auch immer vorgeschlagen werden. Und direkt bei ersten Fähigkeit alle Rewards verballern. ist ja auch doof. Gut. Ich hoffe ihr konntet sehen was er so kann. Wie er sich spielen lässt. Und gerne abonnieren, liken. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wenn wir uns den nächsten Charakter angucken. Bis dann.